Yeah. Schluss aus eigener Beat, eigenes Leben, eigener Weg. Vergangenheit mein Freund. Für dich ist es ab jetzt zu spät. Ich habe keine Zeit mehr für hohle Phrase, falsche Menschen. Der Beton bröckelt und ich werde um die Villa kämpfen. In den 2000ern bleibe ich ein Familienmann. Ich wünsch mir ein normales Leben, eine Frau und einen Neuanfang. Schluss mit verarscht werden. Das Herz ist sehr schwach. Ich habe Angst, dass es ist zersplittert. bei dem ganzen lauten Krach. Ich will nur glücklich sein und das Lächeln ernst mein. Abends mal schlafen gehen und nicht vor lauter Sorgen schreien. Ich wünsch mir einmal Kinder, dann weiß, dass ich es schaffen kann. nur fehlt der Mensch glücklich sein und immer denke ich daran Dieser Beat ist self-graded, scheißegal, wer's nicht mag Höhen, Tiefen, wenig Bass, Drums Schlag auf Schlag, ein Mike und ich ja heim. Gegen das Alleine sein, texte ich mein Leben gerade Und ich fange an zu schreien Die Boxen schellen auf Maximum, raus aus dem ganzen Mist Musik fließt durch meine Ader, das einzige, was wichtig ist Blade steht für emotional, aggressiv und depressiv In vielen meiner Texte merkt man, dass das Herz einschlief Gott verdammt, ich will nicht mehr, damit ist dezente Depression bei. Hiermit setze ich das Ende einer alten Zeit in der das Leben schwer war Life is a bitch Irgendwas ist daran wahr Was du bist, entscheidest du, Hammer oder Amboss Nie das Material dazwischen, 50-50-chancenlos Über alles hat der Mensch Gewalt, nicht übers Herz Verdeck es nicht mit Sorgen oder all dem ganzen Schmerz Was du bist, entscheidest du, Hammer oder Amboss Nie das Material dazwischen, 50-50-chancenlos Über alles hat der Mensch Gewalt, nicht übers Herz Verdeck es nicht mit Sorgen oder all dem ganzen Schmerz Blade schreibt sich, mein Name immer noch nach Jahren Peter Zenker, Sternekopf, Scooter, Bastler, Spinterfahren Alte Zeit, Oberfranken, Pascal, Jubi, Polizei. Ich viele Menschen und die Zeiten auch vorbei. Ich würde vieles anderes machen, wir reden nur bei viel kaufen. Ich würde Batman spielen und endlich keinen Jäger saufen. Ich würde Menschen zum lächeln bringen, nicht nur in meinem Job. Blame, kämpfen unten und steht zum Ruf als Underdog. Lass Taten sein wie Worte und deine Worte wie dein Herz, egal wie rostig schienen, du auch in dein Leben fährst der Kummer, der nicht spricht. Na, gleich an dem Herzen, bis es bricht. Und man findet ent die Liebe oder in der Unterschicht. Alle Menschen sind hier gleich, nur dieser Charakter fehlt. Wichtig ist man das, man auf die richtigen Werte zieht und das ist hier nicht. Und dass du durch dein Leben quälst Sondern dass man nach den Jahren und guten Stories erzählst Erzählst Gute Story erzählst Dich nicht durchs Leben quälst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 ganze Schmerz.